Liebe Steuerfachangestellte, Steuerfachwirte, Bilanzbuchhalter und alle anderen erfahrenen Steuerfachleute, wir suchen Verstärkung. Wir, die Kontist Steuerberatung, haben es uns zur Aufgabe gemacht, das Leben von Freiberuflern und Soloselbstständigen zu vereinfachen und dazu helfen, wo wir nur ne können. Und für diese Mission brauchen wir jetzt tatkräftige Mitstreiter, zum Beispiel dich. Wir suchen für die Position des Senior Consultants erfahrene Steuerexperten, die uns dabei helfen, Lösungen für unsere Mandanten zu entwickeln und sie natürlich auch aktiv bei Fragestellungen im Alltag begleiten. Das heißt, deine Tätigkeit ist einmal das aktive tägliche Unterstützen bei Fragen, die uns die Mandanten zukommen lassen, als auch die Weiterentwicklung unserer Prozesse und du wirst auch mit involviert sein in die Softwareentwicklung und bist Ansprechpartner für unser Produkt- und Softwareentwicklungsteam. Doch was bedeutet das eigentlich ganz konkret? Wie könnte für dich ein Arbeitstag in der Contest Steuerberatung aussehen? Ein wichtiger Part ist die Kommunikation mit deinen Mandanten. Wir bekommen regelmäßig Anfragen von unseren Kunden und Mandanten, zum Beispiel per Telefon, per E-Mail oder per Chat in der Contest App und diese Anliegen müssen bearbeitet werden und das ist ein Teil deiner Aufgaben. Und natürlich gibt es manchmal auch komplexere Fälle, die erstmal recherchiert werden müssen. Bei der fachlichen Arbeit liegt der Schwerpunkt vor allem auf der Umsatzsteuer und der Einkommensteuer. Weil unsere Kundengruppe ausschließlich aus Freiberuflern und Soloselbstständigen besteht, sind das die beiden Steuerarten, die in der täglichen Arbeit die größte Bedeutung für dich haben wird. Und das Steuerrecht entwickelt sich natürlich laufend weiter, das wird für dich nichts Neues sein, aber wir möchten natürlich, dass du dich persönlich weiterentwickeln kannst auch fachlich, und deswegen kannst du jederzeit auch an internen und externen Seminaren teilnehmen. Und du bist dafür verantwortlich, dass die Dinge, die du lernst, zum Beispiel in einem Seminar, dass du dieses Wissen an deine Kollegen weitergibst. Uns ist es ganz wichtig, dass wir auch voneinander lernen und deswegen gibt es einmal in der Woche ein Texttraining. Da diskutieren wir neue Gerichtsurteile, bestimmte Fälle und Situationen, die wir mit den Mandanten hatten, und finden gemeinsam Lösungen. Das heißt, da kannst du jederzeit mit deinen Erkenntnissen oder deinen Fragen kommen und dann diskutieren wir diese Fälle gemeinsam im Team. Und und natürlich hast du nicht nur mit Mandanten zu tun. Wie es so in der Steuerberatung üblich ist, hat man nicht nur mit den netten Kunden zu tun, sondern auch mit der dunklen Seite der Macht. Nein, mit dem Finanzamt. Natürlich hast du auch mit den Steuerbehörden zu tun. Und natürlich bekommen wir auch eine ganze Reihe an Anfragen von den Finanzämtern, die auch bearbeitet werden müssen. Auch das würde in deinem Aufgabenbereich. Doch es geht nicht nur darum, die täglichen Herausforderungen zu meistern und irgendwie den Mandanten und dem Finanzamt ihre Fragen zu beantworten. Wir arbeiten in einem dynamischen Prozess, das bedeutet, dass wir auch jederzeit die Prozesse, wie wir etwas tun, hinterfragen und optimieren möchten und das ist auch für dich wichtig. Wir sind darauf angewiesen, dass du mit offenen Augen durch den Alltag gehst und auch Ideen hast und einbringst, wie wir uns verbessern können. Und das bezieht sich einmal auf die Prozesse, Vorlagen und so weiter, aber tatsächlich auch auf die Softwareentwicklung. Wir arbeiten mit der Contest und die Entwickler und die Produktleute sind darauf angewiesen, von dir Input zu bekommen, wie wir bestimmte Dinge auch optimieren können. Das heißt, wenn du Spaß daran hast, Dinge auch zu optimieren und auch am Prozess zu arbeiten, dann ist das genau die richtige Stelle für dich. Und was bekommst du dafür? Also abseits von tollen Kollegen und einem guten Gehalt. Du bekommst ein Arbeitsumfeld, in dem du persönlich wachsen kannst, sowohl als Persönlichkeit als auch fachlich. Und fachlich bezieht sich sowohl auf die Steuerfachlichkeit, wir unterstützen dich gerne auf deinem Weg Richtung Steuerberatertitel oder welchen Titel du auch immer anstrebst, aber wenn du möchtest, kannst du dich auch gerne auf das ganze Thema Technologie und Digitalisierung spezialisieren und da deine Karriere aufbauen. Wir stehen dem Ganzen sehr offen gegenüber und unterstützen dich gerne auf deinem individuellen Karriereweg. Wie ich schon gesagt habe, sind die Werte von Selbstständigkeit bei uns wahnsinnig wichtig, auch im Team. Und das bedeutet, dass du viel Freiheit bekommst und es geht viel um Selbstverantwortung. Das heißt, du solltest auch in der Lage sein, dich selbst zu strukturieren und bekommst dafür das Vertrauen, deinen Alltag wirklich so zu gestalten, wie du es möchtest. Und dazu gehören flache Hierarchien. Wir haben ein ziemlich junges Team aus motivierten Leuten, die auch aktiv den Alltag unserer Mandanten, aber auch aktiv die Art und Weise, wie wir arbeiten, mitgestalten möchten. Und Freiheit bedeutet auch, Du darfst dir gerne aussuchen, von wo du arbeitest. Du bist natürlich jederzeit herzlich willkommen in unserem Büro in Berlin und hast da natürlich jederzeit einen Platz zum Arbeiten. Aber du kannst auch ein paar Tage zu Hause arbeiten oder aber auch vollständig remote arbeiten. Das ist gar kein Problem. Und du hast nicht nur die Freiheit zu entscheiden, wo du arbeitest, sondern auch, wann du arbeitest. Wir können dir unterschiedliche Teilzeitmodelle anbieten. Wir haben keine festen Arbeitszeiten, wo du dich morgens einstempeln und abends ausstempeln musst. Das können wir ganz individuell angepasst auf deine eigenen Bedürfnisse und Lebensmittel Situation anpassen. Deswegen ist das eine Position, die sich auch hervorragend kombinieren lässt mit deinem Privatleben, also zum Beispiel deinem Familienleben. Und dann gibt es natürlich auch noch eine ganze Reihe an weiteren Vorteilen. Und zwar bekommst du jedes Mal, wenn du im Büro bist, kostenloses Mittagessen. Und es gibt regelmäßig Team-Events, sowohl im Kleinen, also in deinem Team, in dem Beratungsteam, also Team Consulting, als auch mit dem ganzen Unternehmen. Und wir bezahlen deine Mitgliedschaft für einen Urban Sports Club und du hast 31 Urlaubstage. Vielleicht denkst du dir jetzt, Toller Job. Den will ich haben. Was muss ich denn jetzt mitbringen, um diesen Job zu haben?" Und das verrate ich dir natürlich. Erstmal natürlich irgendein Studium, eine Ausbildung, eine Fortbildung in dem Bereich. Das heißt, Steuerfachangestellter, Steuerfachwirt, Bilanzbuchhalter, Finanzwirt, irgendwie sowas. Also irgendein Studium, eine Ausbildung in dem Bereich plus ein paar Jahre Berufserfahrung. Wir sind hier tatsächlich für diese Positionen auf der Suche nach erfahrenen Steuerfachleuten und wenn du das mitbringst, dann sind das schon mal gute Grundvoraussetzungen. Da unsere Kunden sowohl Deutsch als auch Englischsprachig sind, wäre es von Vorteil, wenn du neben Deutsch auch Englisch sprechen und schreiben könntest. Wenn du das nicht mitbringst, ist das auch kein großes Drama, Dann lass uns trotzdem einmal in Kontakt treten. Das ist kein K.O.-Kriterium, wenn dein Englisch vielleicht ein bisschen eingerostet ist. Da dein Job es ist, laufend mit Mandanten in Kontakt zu treten und auch mit den Finanzbehörden, solltest du natürlich selbst auch Spaß an dem Austausch mit Menschen haben. Das heißt, wenn dir der Umgang mit Menschen Spaß macht und du kommunikativ bist, dann sind das gute persönliche Voraussetzungen und dann bist du genau die Person, nach der wir suchen. Und ich habe ja schon erwähnt, dass für uns die Weiterentwicklung, die Optimierung unserer Abläufe wahnsinnig wichtig sind. Das heißt, du solltest auch Spaß daran haben, prozessual zu denken und dir zu überlegen, wie man Dinge auch besser machen kann und da auch Eigeninitiative zeigen. Und ganz, ganz wichtig, wenn wir Dinge verändern, solltest du auch zu den Menschen gehören, die Spaß an Veränderungen haben. Das heißt, wenn du Veränderungen als Chance begreifst und diese Satz, den man in der Steuerberatung ganz gerne hört, das haben wir schon immer so gemacht, nicht mehr hören kannst, dann sind das hervorragende Grundvoraussetzungen. Es gibt auch noch wahnsinnig viel mehr Sachen, die du über diese Stelle wissen kannst. Alle Informationen dazu verlinke ich dir auch einmal unten in der Videobeschreibung. Das heißt, dann kannst du das Ganze auch gerne noch einmal nachlesen. Wenn du aber denkst, ach, ich bin schon überzeugt, ich würde mich gerne bewerben, dann klick unbedingt einmal hier und schick uns deine Bewerbung. Ich freue mich, dich persönlich kennenzulernen.